Thank oh. Ja, mein Name ist Rebecca Harms. Ich bin äh, deutsche, grüne Abgeordnete im Europäischen Parlament. Ich bin auch Fraktionsvorsitzende der Europäischen Grünen dort. Ähm, und wer meine Ideen verfolgen will, der kann mir auch auf Twitter folgen unter dem Namen Rep Harms. Der Anlass für meine Reise nach Moskau war ein Prozesstag in dem Verfahren gegen die ukrainische Pilotin Nadja Savchenko, eine ukrainische Soldatin, die dann nach Russland verbracht worden ist, übrigens gegen jedes Gesetz, die in Russland jetzt als Spionin vor Gericht steht und der vorgeworfen wird, dass sie für den Tod von russischen Journalisten verantwortlich ist. Ich bin nach Moskau geflogen. Da bin ich aber nicht über den Flughafen hinausgekommen, denn schon an der Passkontrolle hat mich eine Grenzschutzbeamtin rausgefischt und mir wurde dann ziemlich schnell klar, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber bis ganz zum Ende, also als mir dann wirklich erklärt wurde, dass ich eine unerwünschte Person sei, haben wir eigentlich immer noch gedacht, ich käme doch rein. Also in der Debatte zur Ukraine hilft mir wirklich, dass ich aus der Ukraine Meldungen bekomme, die ich ohne Twitter nicht so schnell haben würde und also ich habe da natürlich versucht mir so ein Netz zu organisieren auf das ich mich verlassen kann also dass ich da nicht immer wieder überprüfen muss äh, ob das verrückte sind oder ob das ernstzunehmende sind die da twittern und es gibt äh, Berichte in den Internetmedien äh, die würden alleine wegen der Sprachbarriere im Westen niemals ankommen und äh, Twitter ähm, macht einfach die Mauer, ja, die zwischen dem Osten und dem Westen da liegen, in Europa niedriger oder ähm, lässt da mehr durch. Es gibt äh, gerade für Nadja Savchenko diese Pilotin, ähm, über Stiftungen äh, und über Politiker, äh, deren Anwälte zu finanzieren. Das geht alles weiter, unabhängig von der Frage, ob ich nach Moskau darf oder nicht. Thank you.